Ich unterstütze Hashtag für das Wissen, ich brauche das Wissen der vorhergehenden Generationen und ich schaffe neues Wissen und ich denke nur auf der Basis von Fakten und dem Näherkommen der Wahrheit kann man neue Erkenntnisse ehrlich gewinnen.